Und Normalverteilung, es geht um eine Normalverteilung mit Erwartungswert 3 und Standardabweichung 0,6 zur Erinnerung. Und in diesem Fall müssen wir hier weitermachen, also hier steht eigentlich schon 3 und da 3,6 und da 2,4. Und das ist ja eine Standardabweichung, weil das hier der Wendepunkt ist. Und jetzt in diesem Fall nehmen wir an, dass es um Katzen geht. 85% der Katzen wiegen weniger als wie viel Kilogramm. Das geht sehr leicht mit GeoGebra. Äh, weniger als, das brauchen wir, diesen Teil. Also da haben wir die Grenze und den Teil. Und was ist gefragt? 3, na, 85 also hier müssen wir den Prozentsatz einsetzen. 85 das ist 8,5 hier. Und das ist bei 3,62 Kilogramm ungefähr. Ja? Das bedeutet 85, äh, also äh, Prozent der Katzen wiegen weniger als 3, was haben wir 3,62 Kilogramm. Schon beantwortet. Berechnen Sie das um den Erwartungswertssymmetrischen Intervall, in dem die Masse einer dahin mit 80% Wahrscheinlichkeit liegt. Symmetrisch bedeutet, auf beide Seiten wird das gleiche sein. Wenn in der Mitte 80% ist, das bedeutet an den Rändern, Bleibt 20%. Und weil es symmetrisch ist, also gleich auf beiden Seiten, bedeutet dass es auf der einen Seite 10% bleibt und auf der anderen auch 10%. Ist selbstverständlich nicht der Wendepunkt, dann also irgendein anderer Punkt, aber symmetrisch halt und auf beide Seiten. Ja? Und das bedeutet in diesem Fall, hier wenn wir 10% haben und hier wenn wir 10% haben. Also wir können dann ruhig zum Beispiel. Äh, um das Intervall zu berechnen, die Werte hier bei 10% finden und da 90%, weil dann 10% übrig bleibt. Also 10% hier und 90% da und dann haben wir das symmetrische Intervall. Ja, machen wir das auch. Also links wird der Wert 2,23 sein und rechts wird dann, machen wir jetzt hier 90%, es gibt auch andere Wege, das berechnen. Dabei machen wir das ja halt so 3,77 ungefähr. Ja? Noch einmal, das ist 0,77 mehr und das ist auf der anderen Seite genau der entsprechende Punkt. Ja. Und was war das wieder jetzt hier? Wir machen wir es kurz, damit wir wirklich das entsprechende Intervall sehen. Ja, wenn wir jetzt hier in der Mitte sehen wollen, das war 3,77 ungefähr und das war jetzt hier 2,23 ungefähr. Und tatsächlich, ja, klicken wir Ender, und tatsächlich sehen wir, haben wir ungefähr 80% der Werte dazwischen. Also zwischen 2,23 und 3,77 noch einmal bis 10% und bis 90% berechnen. Also hier links bis 10%. Ja, da haben wir den Wert hier für die linke Seite und bis 90%. Dann haben wir den Wert auf der rechten Seite. Das bedeutet, hier bleibt 10%. Hier bleibt auch 10%. Und dazwischen haben wir halt... 80% der Werte tatsächlich. Das ist ein symmetrisches Intervall um den Erwartungswert. Was geht dann so weiter? Schauen wir die nächste Aufgabe. Dass äh, die Wahrscheinlichkeit unterhalb von 3,5 Kilogramm liegt. Da braucht man eigentlich keine GeoGebra, aber weil es für mich jetzt leichter ist, das mit der GeoGebra zu zeichnen, geht so. Was muss man so zeichnen? Eine, äh, na, falsch, ich das da. Also das brauchen wir jetzt nicht. Eine Strecke, an der Stelle 3,5 und unterhalb, also äh, was darunter steht, das muss man so dann so irgendwie dunkel machen, dass es klar ist, dass das gemeint ist, ja. Und das wird also fast 80% der Werte werden, aber ist hier nicht gefragt, dieser Wert. Also braucht man kein, gar kein dafür, man kann einfach bei 3,5 das zeichnen und diese, äh, diesen Teil schraffieren. Und, äh, Moment, die Angabe könnte zum Beispiel auch sein, äh, zeichnen Sie den Anteil mit Maximum 3,5 zum Beispiel. Ja? Maximum bedeutet bis zu dieser Stelle, Minimum wäre das auf der anderen Seite. Jetzt die andere Aufgabe ist ziemlich ähnlich, veranschaulichen, das bedeutet, wir brauchen kein GeoGebra dafür, ja? Ich benutze halt GeoGebra nur, weil es elektronisch viel leichter geht. Aber man muss hier einfach nur an der Stelle 1,8, was hier geschrieben ist, und an der Stelle 4,2, was da geschrieben ist, so einfach eine Strecke da machen und die Strecke und äh, die Fläche dazwischen schraffieren. Halt. Das war es. Da brauchen man wirklich nichts mehr bei so einer Aufgabe veranschaulichen. Ja? Und dann das nächste. Zeichnen Sie eine Verteilung mit gleichen μ, aber größerem. Sigma gleichen μ, das bedeutet, der Erwartungswert wird immer hier noch sein. Nur äh, Sigma größer bedeutet, dass es platter wird. Das bedeutet, der höchste Punkt wird immer noch da sein, aber es wird einfach platter sein. Schauen wir mal. Also, das war die Funktion am Anfang. und Gleicher Erwartungswert, so gleicher Punkt in der Mitte, aber platter. Größere Standardabweichung. So wird es dann aussehen. Also, das, das hier jetzt mit größerem Mühe, also größeren Erwartungswert, aber gleicher Standardabweichung. Das bedeutet, der Erwartungswert wird verschoben, aber es wird gleich aussehen. Also, es wird irgendwie nach rechts verschoben. Erwartungswert wird mehr sein, aber die Form wird gleich sein, also die Standardabweichung gleich. Und das sieht dann so. Moment, wo sind wir? na auch nicht, so sieht es aus hier, das ist da am Anfang und es wird einfach nach rechts verschoben. Also diese Funktion hat einen größeren Erwartungswert. Wenn das Gegenteil gefragt ist, also dann wird diese Funktion am Anfang sein und verschoben nach links, aber hier ist es so, dass es am Anfang größerer Erwartungswert hat diese Funktion, aber doch gleiche Standardabweichung, sie hat die gleiche Form. Und dann das nächste und jetzt schauen wir diese Figur her, die letzte Aufgabe jetzt hier. Vergessen wir die rote Funktion, nehmen wir die blaue. Und wir wollen einen kleinen Erwartungswert, das bedeutet, das wird nach links verschoben. Ja? Also, kleiner Erwartungswert, das ist am Anfang und das wird nach links verschoben. kleinerer Erwartungswert, also der Erwartungswert ist tatsächlich kleiner. Kann man auch hier so sehen. Ja? Und aber doch, dass die Standardabweichung kleiner wird. Das bedeutet, das ist jetzt platter und das ist spitzer. Und daher hieß hier halt die Standardabweichung kleiner. Also beides ist hier kleiner als dort. Und somit haben wir auch diese Frage beantwortet. Danke sehr.